Willkommen zum Theologischen Podcast für Kinder, der Zweite. Du willst, dass jetzt der Weltuntergang ist. <lacht> du willst, dass jetzt der Weltuntergang ist? Warum? dann kommt Jesus, richtig. Also Jesus kommt und dann wird die Erde zusammengerollt und Teppich, Müll und dann kommt er richtig. Da hast du recht. Oh, du könntest doch auch Jesus so kennenlernen im Geist und in Wahrheit, so innen drin und so in echt auch. Ohne dass der mit Körper wiederkommt und jeder ihn sieht. Aber dann können die anderen, die Jesus nicht kennen, ihn nicht mehr kennenlernen. Aber deswegen wartet er nämlich auch noch, weil damit du den anderen Bescheid sagst. Ey, wenn Jesus bald wiederkommt, könnt ihr ihn nicht mehr kennenlernen. Du musst euch vorher den kennenlernen, weil sonst werdet ihr mit dem Teppich Erde zusammengeklappt. Und deswegen wartet der doch noch mit dem Wiederkommen, damit die anderen den mal kennenlernen, dass du dem das noch sagen kannst. Danke.